E-Sports wird immer beliebter, weil es eine digitale Möglichkeit bietet, sich mit anderen äh, Personen weltweit auszutauschen, also weil man sich äh, auch gar nicht unbedingt äh, physisch treffen muss, um das auszuüben, sondern es für, für, findet alles digital statt. Und ich kann mich halt duellieren, wettbewerbsorientiert mit den Games auseinandersetzen, in der Rangliste aufsteigen, das Turnier gewinnen. Also das bedeutet, dass hier in Ligen oder in Turnieren gegeneinander online gespielt wird. E-Sports hat viel Potenzial, also vor allen Dingen um eine junge, technikaffine Zielgruppe zu erreichen, die auch auf normalen Marketing- oder Werbekanälen eigentlich schwer zu erreichen ist, kann man durch E-Sports hervorragend ansprechen.